Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe und besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und viele interessante Begegnungen, spannende Momente, schöne Erlebnisse und schöne Erfolge in 2018. Ihr Team von Syntax.